Na? Interessant, wen haben wir da? Eine Reporterin, ja okay. Der Herr Brandstädter, na? man muss natürlich schauen, was die verschwörungsideologische Querfront des zu macht, schon logisch. Der Rob Grabner, den kenne ich noch. Wen haben wir da? Der Markus Breitenegger, der Chef höchstpersönlich. Ich muss natürlich schauen, was, was naja, lassen wir es. Wen haben wir da? Die Gatti Frühling, gut. Dann haben wir da der Herr Fleischhacker, begrüße grüße Sie. Und noch einmal sehr. Und der Martin Wolfram, der mich ausgebildet hat. Der Werner Secker, der Christopher D. Ryan. Jojo. Ja, ja. Die Magdalena Punt Christi mich Michi Sticks, auch im Self. Grüße. Herr Wegscheider, meine Verehrung Dann haben wir da. Hm. Na, ja. Programmplanerin bei ZDF, Frau Wagner. Aha. Okay. Nicht schlecht. Naja, das ist so ja logisch. Man schaut natürlich, was die Wahnsinnigen so machen. Verstehe. Bussi.